Hallo, meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder eingeschaltet habt. Heute hört ihr nichts Neues, sondern die vergangenen Anrufer aus der letzten Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen als Hörspiel. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesen vielen kleinen Telefonaten. Hallo. Müller, ja? Hm. Hallo. Ja. Was kann ich denn Sie für Sie tun? Ein, Sie haben ein Bestellformular für Feronex ausgefüllt. Ach ja, das mit den Schwanzpillen. Ja, richtig. Ja, da gibt's, wieder, Zeit? ja da gibt's wieder Tinte auf dem Füller, habe ich gesehen. Was haben Sie gesehen? Da gibt's Tinte auf dem Füller. Mit den Schwanzkapseln. Ja, das, das sind Schwanzkapseln. Ja, wie viele Packungen kann ich denn da haben? Wie viel habt ihr da? <lacht> Ein paar Fragen stellen, damit ich Ihnen was beraten kann, okay? Was denn für Fragen? Ich wollte doch nur die Packung haben. Ja, äh, aber ich muss zuerst wissen, was für Probleme Sie haben und daran, in welche Packungen Sie brauchen. Aber oh, ich habe doch ja keine Probleme. Ich wollte bloß mal ein bisschen Tente auf den Füller bringen. Sie möchten nur e Erektion verstärken, richtig? Nur Tente auf den Füller. Damit wir wieder spudeln können. Dann war die Kohlensäure alle. Also, dann äh, bei uns gibt es vielleicht Kohle. Sie können äh, Hilfe, Ihre Erektion verstärken und Ihr Geschichtsverkehr verlängern. Ja, das nehme ich. Das ist der Hildegard mal ganz naftig schon doof. Äh, wie bitte? Der Hildegard freut sich schon, dass ich das gefunden habe. Äh, ich habe ich hab ihn ein bisschen verstanden. Na, die Hildegard, die ist schon ganz juckig. Wann schickt ihr die raus? Ja, okay, und zum Beispiel äh, gibt ein Programm mit sechs Packungen und, und vier Packungen. Habt ihr da äh, nicht mehr? Schickt mal alles raus, was ihr habt. Der da der um der Zahn. Macht sind denn sechs Packungen? Na, no, wenn da nicht mehr, geht, dann nehme ich sechs, ja. Äh, sechs Packungen, der Gesamtkosten ist 195 Euro. Oh ja, das geht ja. Dann schickt mal raus schnell. Wann sind die da? Äh, in fünf Werktagen. In 15 Tagen? Ne, in fünf Werktagen auch in fünf Arbeitstagen. So lange muss ja, ich da schon. noch warten. Am Montag, Dienstag, bekommen Sie Ihre Bestellung. Ja, das machen wir so. Dann sagen Sie mir bitte Ihre Postleitzahl. Also Postleitzahl? Ja, richtig. Das ist die... Also, ich mal gucken. Das habe ich doch nicht im Kopf. Oh. Ich dachte, ich kann das da in meinem... Am kann Bildschirm eingeben, aber das, weil da ist das gespeichert. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, wo ist sie denn? So, denn... Die Postleitzahl ist 0, denn da kommt 6, 4 und 8 und 4. 6, 8 und was? Und noch eine 4. Äh, Glimburg ja? Ja, in Quedlinburg. Hm? Das ist die Herbert Grönemeyer Straße. Und was? Herbert Grönemeyer? Aha. h Herbert, ja? Herbert Grönemeyer. Herbert Grönemeyer. Ja. Hausnummer? 77. Ja. Okay, äh, zusammenfassend, ihr bestellt besteht aus sechs Packen. Die Samt sind 21 Euro. Ja. In, in zwei Tagen wird unsere Lieferabteilung danach. Uns ja. Okay, äh, vielen Dank für die Bestellung und schon damals noch. Ja, ebenso. Danke, tschau. Tschüss. Tag. Hallo, Hallo guten Tag. KakiFein? Ja, KakiFein. KakiFein, okay. Am Aparat, Ihr leitender Berater Leonardo Santos. Hier geht es um Kryptowährung. Wissen Sie, was Kryptowährung ist? Nee, was denn das? Bitcoin zum Beispiel. Aber was macht man damit? Sie können damit Geld verdienen, was ihr das Einkommen macht. Wie geht denn das? Sie sollen ein Konto eröffnen, und dort anlegen Sie Ihren minimalen Betrag, 240 Euro. Auf und damit Euro. bekommen Sie von 40 bis 60 Prozent als garantiertes Gewinn. Habt ihr schon ein Konto, kann man das nehmen. Wo haben Sie das Konto? Bei der Sparkasse. Ja, Sie können eine Krypto-Konto öffnen, dort investieren Sie. Sparkasse-Konto, das ist ganz normal, okay.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 Ich können, uns doch ein doch. Bisschen, können uns doch ein bisschen da bei deinen Betrügerschuppen unterhalten. Sind sie Betrüger? Nee, aber, aber du. Oh, du. Ich bin kein Betrüger. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der möchte Ihnen dir helfen. Ach so, ich dachte, du bist Betrüger. Hab ich Warum denn? gelesen. Denkst du, dass alle Leute sind Betrüger in der ganzen Welt? Nee, aber die, die einfach ungefragt anrufen, schon. Ungefragt anrufen? Sollen hm. wir dich fragen? ob wir anrufen können oder nicht, ja? So meinst du. Wer bist du überhaupt? Du bist ein einfacher Mensch. Ja. ja. Wir brauchen nicht deine Bestätigung, weil wir anrufen sollen, mit sollen wir sprechen. Du entscheidest. das deutsche nicht Datenschutzgesetz nicht. sagt schon, dass du meine Bestätigung dafür brauchst. Nein, auf keinen Fall. Okay. Stellen wir Ach, uns vor, Daten ich habe mich verwähnt, ja, zum Beispiel, verwähnt. Ich hab dich angerufen. Das ist mir egal, da, was machst du damit? Ja, die hältst du ja nicht ein. Willst du Anzeige machen oder was willst du machen? Ja. Oh, perfekt. Kennst du meinen Namen? Braucht man doch nicht. Deine Telefonnummer steht doch im Display. Hm, denkst du, dass ich habe eine Nummer? Ja, die eine Nummer. Wenn du hast gesagt du, hast, dass ja. ich ein Betrüger bin. Ja, genau. Bist du ja auch. Nein, auf keinen Fall. Na ich noch bin klar. Kein Natürlich. Aus dem Kakral. Ein Betrüger aus dem Kakerlakenland. Aus Kakalaka-Hand. Okay, okay. Und du bist... Wer? Ich bin kein Betrüger. Wer bist du? Nein, Kanaka haben wir doch schon geklärt. Ah, okay. Woher kommst du? Aus Kanakenland, von der Kakalaken. Kakerl okay. Aus ar arbeitest du? Was ist die Beruf haben sie? Hast du kakerlaken Kakalakensammler. Ich sammle Kakalaken und muss sie okay. dann katalogisieren. Willst du investieren? Womit denn? Bei euch kann man doch nicht investieren. Willst du investieren? investieren? Ja, aber bei euch geht's doch gar nicht. Ja, haut doch mit morgen. dem Geld nur ab. So läuft es doch da in okay, so einem Kaka du bist kakerlatastischen Mit Kakerlake. dir sehr langweilig. Sehr langweilig. Okay. Ja. Kein Interesse. Das ist ja nicht so schlimm. Bis viel. morgen. Ja, bis morgen, Kakerlake. Guten Tag. Guten Tag, Herr Toffel. Ja. Sie zu erreichen. Ja. Ähm, ich bin Adriano und zwar melde ich mich von Trader Aktiv. Es geht Was? um ein Handelskonto, die unter Ihrem Name steht, Herr Karl. Adriano und weiter. Adriano Bianchi bin ich. Achso. Mhm. Ja, und äh, Sie haben ein Handelskonto bei uns erstellt und das Konto steht immer noch inaktiv. Mhm. Und ich bin eigentlich da, um Ihnen zu helfen, das Konto aktiv zu stellen, aber...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 Das ist von mir vier Monaten passiert. Und da rufen Sie an. Ja, ich rufe Sie an, genau. Na dann? Also wie gesagt, wollen wollen Sie das Konto aktiv stellen? Wozu sollte ich? Bitte? Wozu sollte ich das denn? Wozu sie, sie das sollten? Es geht ja. wie gesagt um Onlinehandel. Sie wollen ja Geld online verdienen, oder? Mit Amazon Ebay oder eBay. Jedes Ding. Ist egal. Also bei uns können Sie alles handeln. Jede noch? Finanzprodukt. Bitte, kann man da auch Schlüpper verkaufen? Schlüpper? ja, Schlupper können Sie verkaufen, nicht nicht. Weil Sie, Sie werden Schlüpper verkaufen, nicht nicht. Sie können auch Kartoffeln verkaufen, ist kein Problem. Ja, aber Sie sagten doch, man handelt dann wird da gerne mit Schlüppern handeln. Es gibt ja fünf Märkte, ne? Rohstoffe, Indizes, Forex, Währungen. Ja, Rohstoffe, ne? wenn das Schlüpper verkaufen will. Ja, ich weiß nicht, für was Sie interessiert sind, deswegen ich rufe das Sie nur, so um Ihnen zu helfen. <lacht> Wollen Sie das Konto aktiv stellen, ja oder nein? Weil ich ja, habe ja. keine Zeit. Wenn man da Schlipper verkaufen kann, dann ja. Ja, Sie können auch Schlipper verkaufen. Ja. Wollen wir das aktiv stellen jetzt? Dann können wir das aktivieren, ja. Okay, haben Sie ein ein Rechner oder ein Handy dabei? Nee. Und mit was reden Sie mit mir? Mit der Zeitung. Telefonieren Mit der Zeitung? Sie machen Sie Spaß mit mir oder was? Na klar, weil du bist ein Betrüger. Ich bin schon Betrüger. Mhm. Und was, sind Sie auch schwul dann?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 Hallo, Herr Kat, mein Name ist Matthias Zimmermann und ich bin Ihr persönlicher Account Manager heute. Heute, okay. Äh, Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Heute. Äh, also, Sie also, haben auf unserer Trading Plattform registriert, deswegen rufe ich Sie an. Wir okay. bieten drei Angebote an. Mhm. Ja. Äh, erstes Angebot ist. Äh, unser Finanzberater. Es ist natürlich ein Mensch, der mehr als zehn Jahre Erfahrung in diesem Bereich hat und ja, er, er kann jederzeit sich helfen und uh, alles zu erzählen, uh, was Sie wissen möchten und so weiter. Uh, zweites Angebot ist uh, unsere Online-Kurse für die Kunden, die uh, auch ja, die auch mehr in diesem Bereich wissen möchten. Uh, es gibt dort verschiedene Videos und so weiter. Äh, letztes Angebot ist äh, ein automatisiertes Training-Software. Es ist äh, ein sogenanntes Boot. Also, ja, er kann. Das Handelsboot. Äh, ja. Das Handelsboot. Äh, ja. äh, Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Ja, entzückend. Klingt ja sehr kakalatastisch. Äh, äh, können Sie bitte nochmal das wiederholen? Ja. Sie haben ja da gesagt, Sie bieten da auch Kurse an. Haben Sie da auch einen Deutschkurs? Ja. Ja? Da sollten Sie mal hingehen. Ähm, um, okay, vielen Dank. Ich bin immer ja mhm, bitteschön. Uh, was noch? Was denn? Sonst nichts weiter. Ich hab nur eine Empfehlung ausgesprochen. Entschuldigung, was? Nichts weiter, ich habe nur eine Empfehlung ausgesprochen. Ähm. Um, Okay, äh, also, letztes Angebot ist äh, automatisiertes Trading Software. Es ist ein sogenanntes Bot. Äh, dieses Bot kann Hand gut, uh, Handel ja. für Sie, ja, äh, wenn Sie schlafen zum Beispiel und so weiter. Ja. Äh, bei uns können Sie mit äh, 250 Euro anfangen, mit äh, 500 Euro und mit 1000 Euro. Ist auch stark. So viel Auswahl, da weiß man ja gar nicht, was man zuerst nehmen soll. Äh, was bitte? Ich dachte, so viel Auswahl ist ja stark. Äh, Verbindung ist ein bisschen schlecht, weil äh, leider kann ich nicht deutliches verstehen. Müssen wir mal einen Finger aus dem Fenster halten, vielleicht ist die Verbindung dann besser. So wie eine äh, hm? Können wir besser per WhatsApp, sch kann ich besser per WhatsApp denn schreiben? Was nee. ist? Das wird wohl nee? nichts mit der Festnetz-Summe hier, da haben wir kein WhatsApp. Uh, wahrscheinlich uh, per E-Mail den E-Mail nee, den habe ich entlassen ah uh, e was ich habe hier mit Sparen gemacht und da war dann war dann immer voll und dann habe ich gesagt so das brauchen wir nicht mehr uh, aber ich habe ich habe hier E-Mail-Adresse e uh, Mario .card, uh, .net, ja ja habe ich entlassen ja okay dann uh, schreibe ich jetzt uh, per E-Mail okay ja aber habe ich doch entlassen den E-Mail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 Wie gesagt, wir müssen doch nur den Finger aus dem Fenster halten. wird ist doch besser? Was? Was bitte? Mit, mit dem Finger. Klappen Sie mal das Fenster an und halten Sie mal den Finger raus. Vielleicht wird die Verbindung dann besser. Funktioniert beim Autofahren auch immer. Oh Mann. Ah, äh, Haircut. Äh, leider kann ich nicht verstehen. A Mario Kart. Sie Was bitte? Musik da im Hintergrund. Die klingt ja so, als würde die gleich Abkalben. Ich hätte den Braten in der Röhre und presse den gerade so alle aus. Zur so Satan braten fertig. Kann ausgepresst werden. So klingt es. Äh, uh, ich schreibe jetzt uh, eine E-Mail innen, weil ich kann nicht, e dort den nicht, nicht mehr. E-Mail brauchen wir nicht mehr schreiben. Der E-Mail ist nicht mehr da. Der ist entlassen. Bis bald. Tschüss. Tschüssikowski, Betrüger. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag, Herr Kai.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 Na, um eure Zeit zu verschwenden, weil ihr seid ja Betrüger oh, und Kriminelle. Mein, meine Zeit ist so wichtig, ne? Ja, die ist wichtig, wenn die verschwendet ist. Dann ist mm, weg die Zeit ja, und in der Zeit okay, kannst du mit tschüss, anderen. Tschüssi. tschüss, Betrüger. Tschüss, Betrüger. Mhm. Ja, Hallo, schönen schön guten Tag. Hier spricht mhm. Lukas Holmberg. Ich melde mich von Rückerstattungsagentur aus Berlin. Es geht um die Aktivitäten auf dem Finanzmarkt, Bitte.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 Hallo, Hallo. schönen ja. guten Tag. Was ist mit der Zabautobach. Karel? Zabautobach. Zabautobach. Hallo, hallo. Ich rufe Sie mal, Sie hatten sich bei uns vor ein paar Monaten für Handel im Finanzmarkt interessiert. Wir wollten einfach überprüfen, ob die Interesse noch besteht. Es geht um Trading, um Investitionen, vollautomatisierten Handel. Warum wollen wir das denn überprüfen? Weil Sie hatten sich bei uns registriert und wir könnten sie gar nicht erreichen. So. warum denn das nicht? Oder? Warum denn das nicht? Wir haben probiert sie zu erreichen ohne Erfolg, sie haben nicht angenommen, sie haben sich bei uns selbst registriert. Mhm. War ihre Telefonlösung da kaputt? Wir haben oh, sie angerufen, sie haben nicht angenommen. Sind sie daran interessiert, sie haben sich bei uns selbst registriert. Sind sie so interessiert? Telefon, ja oder, oder nein? Ich halt. Okay, ich kann hier ins System sehen, wir haben probiert sie zu erreichen vor zwei Wochen, yeah. sie waren nicht da.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 Nicht illegal, wenn Sie sich bei uns registriert haben und Ihre Telefonnummer für Kontakt angegeben haben und unsere Geschäftsbedingungen akzeptiert haben. Sind ja, Sie interessiert. Bei kann das ja nicht drinstehen mit dem Anruf. Das geht ja nicht. Es steht, das wenn wir sie nicht anrufen. Aber das ist ja dann nicht datenschutzkonform in Deutschland. Sind Sie interessiert, Ihr Handelskonto zu diskutieren oder nicht? Ich möchte meine ja, Zucker. Nicht bei einer verleden. kriminellen Firma. Warum denken Sie, dass es eine kriminelle Firma ist? Rufe nicht illegal an. Na doch, das habe ich Ihnen ja gerade erklärt. Sie sind nicht datenschutzkonform. Schönen Tag. Herr Fede. Ja, den wünsche ich mir auch. Jo. Hallo. Hallöchen. Mario Kart hat ich gern gesprochen. Ja, du,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 Willst du mir was schönes vorsingen, oder wie? Ja, bitteschön! Hallo, guten Tag! Herr Steiner? Ja? Super, mein Name ist annette Görner. Ich auf ihn, oder? Wie bitte? Ja? Hallo? Was willst du denn? du sprich! Was möchtest du denn jetzt kaufen? So, ich Hallo. rufe... Ja, so, ich rufe Sie wegen Ihren Anmeldung. Ja? Was meinst du? Sie, ab. sie haben sich für Online-Channel um den Geld entschieden. Ich Junge. Man versteht dich nicht. Ja, ich verstehe. Ich, aber, ich bin ja bei einer keine Sprache. Sprich du mal Deutsch? Wie bitte? Deutsch sprechen. Ja? Ja? Das so. gut. Guten Tag. Hallo, Sergej. Wen möchten Sie denn sprechen? Mit Sergej Fahrlich. Was? Mit Sergej Fahrlich. Verstehe Sie nicht. Was haben Sie nicht verstanden? Sie ja, verstehen diese Namen nicht, oder? Nee. Okay, wie heißen Sie? Hier, das gibt Sie ja nicht an, wenn Sie hier anrufen. Okay, ich rufe Sie jeden Tag an. Sch vielen Dank, schönen Tag noch. Ist das irgendwie ein Lattenschuss? Danke. Tschüss. Das klingt eher nach Betrüger.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 Sie zahlen äh, diesen diese Anruf. Wissen Sie das? Nein, ich zahle nicht für den Anruf. Es ich ja rufe Sie... Es geht bei dieser Leitung hier gar nicht. Die ist extra von dass Sie kein Geld produzieren können. <lacht> ja fahrlich. ich mhm. rufe Sie jeden Tag an. Vielen Dank. Ja, bitte Hallo, ich grüße Sie. Ich spreche mit Sabol Salmonelle, ja? Ja, die Salmonelle ist am Apparat. Ich grüße Sie, Herr Salmonelle.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 Uh -huh. Nachdem Sie haben eine Video gesehen oder einen Artikel gelesen über Onlinehandel. Ja? Und warum melden Sie sich da erst jetzt? Uh, der Grund, warum ich jetzt stropfe, ist, weil wir haben eine Angebot über unsere Kunden, dass sie haben nicht gemacht, das System zu testen. Und außerdem im Moment gibt es gute Bedingungen auf dem Finanzmarkt, von denen wir profitieren können. Uh -huh. uh, Herr Gott, können Sie nur zu fragen, was war Ihre Erwartungen, wenn Sie haben die Konto eröffnet? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube,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 Warum haben Sie sich registriert? Was ist für eine Quelle? Okay, wir werden versuchen, wir noch einmal später anzurufen. Kein Problem. Schönen Tag. Oh, also fehlt ja. ja. Hallo. Ja. Guten Tag, spreche ich mit Sabuel Salmonella. Ja, sie da am Apparat. Annika Beck spricht am Apparat und ich kontaktiere sie bezüglich ihrer Registration am Finanzmarkt. Annika um... Beck. Mhm. Bitte? Annika Beck. Ja. Aha. Und was für eine Registration? Sie haben die Daten eingelegt. Es geht um auch. Ich habe Daten so. eingelegt. Welche Daten haben Sie ja. eingelegt? Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer. Aha. Und wann heißt das sie Bitte? Wann heißt das sie gemacht? Das haben Sie am 4. gemacht. Am was? Am 4. War das eine Zahl?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 Okay, alles klar, Herr Salmonelle, dann ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch, okay? Ja, den wünsche ich mir auch, du Betrüger. Ciao, tschüss. Tschüss, Schlechten Tag? Hallo, guten Tag, ich bin mich Herr Ertuger. Ja? Mein Name ist Paul, wie geht es heute Ihnen, Herr Ertuger? Ich Verstehe die Frage nicht, ich kenne sie nicht.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 <lacht> was machst du? Gib mir mal, mal wir machen das meine heißt solche nicht, was Besser, machst ja? Du, das heißt, was machen Sie? Okay, Junge. Wollen Sie aktivisieren deinen Account? Ich bin mein oder kein nicht. Junge und nicht deine Account, sondern ihre Account. Okay, alles in Ordnung. Ja? Wollen Sie machen zum Aktivisieren deine ich Account? Nicht mal oder nein. also ich weiß ja auch nicht, was Sie von mir wollen. Bitte? Hallo? Hallo? Ja. Guten Tag, ich spreche gerade mit der äh, Schildbrunner. Sigmund. Mit wem spreche ich denn? Ich sprechen mit der Unternehmer von den 24 von Marken. Also mhm. wir sind ein 40 Unternehmer. Welche Suchtum verfolgt alle die Leute, da sind schon aktiv, die Online-Börse oder die Finanzmarkt.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 Weil sie eine Führer sind also, dass es mhm. das ist richtig, verstehen sie glaube ich. Aha, Dass also sie auch ein Wichser ja. sind und äh, so weiter. Haben Sie die Schlampe, tschüss. Mhm. Hallo? Mhm, was denn? Hallo? Ja, was denn? Wie ist ihr Name? Sie rufen bei mir an, sagen Hallo und fragen nach Ja, weil sie an. eine Schlampe sind, weil sie benutzen tausendmal Namen da. Mhm.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 Der Grund, warum ich, der, äh, der Grund, warum ich rufe, ist, weil im Moment gibt es gute Bedingungen, auf dem Finanzmarkt, von wir profitieren können. Aha. Was okay. kann man denn da profitieren? Ja, so äh, normalerweise verdienen unsere Kunden zwischen 2.000 und 3.000 Euro pro Monat. So, sie können diese als, als eine andere äh, Einkommensquelle nutzen. Mhm. Können Sie zu fragen, äh, was, was waren Ihre Erwartungen, wenn Sie haben die Konto eröffnet? Und wann habe ich denn das Konto eröffnet? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. So, Herr äh, normalerweise, äh, der, wenn Sie haben die Konto eröffnet für zwei Monate, das Mindestbetrag für die Kontoaktivierung war 300 Euro. ich habe ich nicht gefragt. Mhm. Ich habe äh, äh, gefragt, wann habe ich denn die Anmeldung gemacht?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 Der Grund, Aha. warum ich jetzt trufe, ist, weil im Moment gibt es gute Bedingungen auf dem Finanzmarkt, von wir profitieren können. Was sind denn für gute Bedingungen? Uh, und mal... Ja? Hallo, schönen guten Tag, ich spreche mit Gerold Steiner. Ja, ist am Apparat. Sehr geehrter Herr Steiner, mein Name ist Lena Schulze, ich bin die Finanzberaterin für die Finanzunternehmen. Und ich rufe Sie wegen einer Bitcoin-Brieftasche an, in der sich ein bestimmter Geldbetrag befindet. Vielleicht hätten Sie eine Bitcoin-Brieftasche. Ein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 10 Minuten. Aha. Klappt denn der Betrug oft? Was meinen Sie damit? Nur den Quatsch, den Sie okay. da erzählen. Klappt das oft? Fallen da viele Leute drauf rein. Unsere Firma existiert schon mehr als 15 Jahre. Ist ja Quatsch. Ihr seid ja nur Betrüger. Wie Sie wollen. Möchten Sie denn in den Guthaben bestenieren? Ja, es zu geht gut. auch es Be gibt ja gar kein okay. Guthaben. Also von daher ist ja albern. Ja. Hallo, Saborell. Ja. Ja. Also schon guten Morgen. Mein Name ist Matthias Zimmermann und ich bin eher persönlicher Account Manager heute. Matthias was? Ja, Matthias. Und weiter? Äh, also, ich rufe Sie an, weil Sie auf unserer Trading-Plattform registriert haben. Matthias Nachname? Äh, Zimmermann. Zimmermann. Ja. Wie glauben Sie heißen Zimmermann? Entschuldigung, was? Wie glauben Sie heißen Zimmermann? Äh, äh, können Sie bitte nochmal es wiederholen? Na, Sie glauben, dass Sie Zimmermann heißen. In dem Glauben sind Sie ja. Äh, leider kann ich nicht Ihnen feststellen. Ja, also ein Herr Zimmermann, der kein Deutsch kann, ist ja praktisch. Ich habe fast ganzes Leben in Israel gelebt. Was? War Entschuldigung, Entschuldigung war war einen Namen her? Was bitte?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 Ja, Herr Kurt. Grüß Gott, Andreas, das ist Valeria Apparat und ich rufe Sie vom SwissPro. Ja, wenn ich ihn sehe. Bitte? Na, wenn ich Gott sehe, dann grüße ich den. Sie haben sich für den automatischen Handel mit dem Bitcoin registriert. Ja. Ich bin Konto Manager auf der Firma und ich werde Ihnen ein bisschen erklären, wie das System geht. Okay. Gut. Äh, Sie haben sich diese Registrierung für meinen Monat schon gemacht. Jetzt, wir haben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 Mhm. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss. Ja, den wünsche ich mir auch, Bibi. Aber da hat auch Ruby wirklich einen guten Ständer mitgebracht, ja? Hallo? Ja. Ist das Caro? Karl Stoffel, ja? Mhm. Sehr angenehm. Wir haben gestern, ähm, äh, ja, wir haben äh, einen Tag vor mit Ihnen von äh, der ja, Swiss Frage gesprochen, von zwei Stunden. Merken Sie das? Mhm. Ich, ich bin Holly. Äh, so. Haben Sie Zeit jetzt äh, mit mir sprechen? Warum? Aber unsere Plattform, dass Sie, äh, ja, eine E-Mail äh, mhm. so am Ende gesendet und äh, die Bezahlung wollen Sie machen, ja? Und dann haben Sie äh, einige Fragen, so, äh, so, zum Beispiel, dass ist unsere Plattform sicher oder nein? Und so weiter. Merken Sie das? Was soll ich daran merken? So, wollen Sie jetzt äh, bezahlen und äh, auf unsere Plattform darin gehen? Diese nee. St und warum, Entschuldigung? Ja, weil Sie aufgelegt haben. Abgelegt haben, was? Diese E-Mail? Diese, e diese Antwort? Ne, sie haben aufgelegt. Ah, so. Was sie abgelegt haben? Ne, sie haben aufgelegt. So, und was? Äh, haben sie kein Interesse? Ein, oder haben sie auch... Können können sie verstehen, wie dieses System äh, funktioniert? Na, sie sind ein Betrüger. Wo sind sie? Sie sind Betrüger. Kriminell. Warum? Ja, weil das so ist. Was? Ist für du, warum? du bist einfach zu doof für alles. Ja, du kannst doch ja, so. überhaupt nichts. Warum? Ja, warum? Das frage ich mich auch. So, Sie sind nicht interessiert für unsere Plattform. Nicht an der kriminellen Tante. Du bist kriminell. Was bitte? Du solltest dich was schämen. Du bist sogar zu blöd, Deutsch zu verstehen. Warum, warum müssen wir schämen? Ja, das, das ist eine offizielle Website, die Sie können sehen. Nein, nein. Ich, und, wir hab, und wir haben, nein, und Doch. wir haben, und wir haben die deutsche, die deutsche Personen mhm. darin in dieser Website. Mhm. Deshalb habe ich diese E-Mail die e geschickt und andere du Sachen gemacht. Du bist einfach gemacht. nur eine Lügentante. Was habe ich? Ich bin eine oh, reale Person, zu zum Scheißen, wirklich. Warum? Wir haben diese Website, wir sind eine reale Person. Einen Job. Was? Du sollst einen anständigen Job machen. Welchen Job mache ich? Einen anständigen sollst du machen. Warum? Warum mache ich diesen Job? Anständig. Ja, das würde ich auch Warum? gerne wissen. Warum du sind so das, das, das ist das ist ein Job, das ist Und wir haben diese, diese Zeit. Ekelhaft, widerlich. Du bist eine Betrügerin. So, aber wenn, Sie, wenn wir betrügen, warum haben Systemen. wir diese Zeit? Warum? Weil ich dich verarschen wollte. Was wollte ich? Ich habe dich verarscht von Anfang an. So, das ist Ihre Sache, aber wir haben diese offiziell, ja, wir haben diese, Office, ja, wir haben diese ja. Website, wir haben diese ja. E-Mail und ich äh, verstehe nicht, warum Sie nehmen unseren unsere Job so wie. Du bist ja. terminal, du bist kriminell. Okay, alles Gute für Sie. Ja. Hallo, junge Lady. Hallo, Gustav. Ja. Das ist Valeroy und ich rufe Sie vom Swiss Pro. Aha. Sie haben sich vom automatischen Handel mit dem Auto Trading registriert. Aha. Okay? Sind Sie sich sicher? Ich bin sicher, ja. Woher denn? Weil ich sehe Ihren Namen. Ja. Ja. ja, hallo, guten Tag. Guten Tag. Emily Paul ist mein Name und melde mich von Trader Active. Aha. Da, wo Sie in den letzten Monaten eine Registrierung gemacht haben. Wen möchten Sie denn sprechen? Was wieder? Wen Sie denn sprechen möchten? Äh, mit dem Herrn so, mhm. Kennen Sie? Sind Sie? Mhm. Okay. Also, Sie haben in den letzten Monaten eine Registrierung gemacht in unserer Plattform, aber Sie haben noch nicht Ihr Handelskonto aktiv gemacht. Deswegen rufe ich Ihnen heute an. Aha. Warum das? Sie haben mit, äh, mit meiner Kollegen g g gesprochen und Sie haben noch nicht dieses Konto aktivstellen. Ja, genau. Okay, können wir heute machen, jetzt? Nee. Warum? Wieso? Ja, weil ich doch mein Geld nicht bei Betrügern versenke. Betrüger? Mhm. Warum? Wa ja. Warum sa auch. sagen Sie das? Ja, ich frage mich, warum ihr Was sowas macht. Was ist für Sie eine Betrüger? Was so? meinen Sie? Was meinen Sie? Ja, du bist ein Betrüger. Warum? Sag, sagen Sie mir, warum? Ja, weil ihr das Geld nehmt und dann macht ihr euch aus dem Staub. Aha. Und, Sie haben Erfahrung oder Sie sehen nur, meint das? Ich weiß das. Okay. Aber geben Sie mir ein Argument oder einen Grund, warum? Ja, das würde ich ja gerne mal von dir hören, warum du die Menschen... Okay, tust. haben Sie einmal probieren unsere Plattform? Haben Sie einmal testen unsere Plattform? Nee, muss man nicht, stellt man ja vorher fest. Oh, okay, das, das bedeutet, dass Sie haben keine Erfahrung mit unserer Plattform, mit unserer Broker. Ja, die will ich ja auch nicht sammeln mit Betrügern. Okay, okay, Sie willen nicht eine eine einerseits. Aber da wir sind Betrüger, hm. okay? Ja. Das ist nur Ihre Meinung. Nee. Okay? Das ist nicht. Nee. Okay, gehen Sie bei Google und sagen Sie mir, warum sind wir Betrüger? Ihr habt keine Lizenz, ihr habt kein Impressum, ihr ruft mit gespuchten Rufnummern an und ihr habt äh, kakalakischen Okay, gehen Sie Boden. bei Google und schauen Sie mir nicht das. Nicht zu vergessen, die Musik im Hintergrund. Okay, die Musik ist für Spaß. Ja, ihr ruft für okay. Spaß an, richtig. An ihr Spaß. Seid Betrüger, kriminelle Betrüger, die nichts Vernünftiges okay. in ihrem Leben geschissen bekommen. haben. Okay, aber warum haben Sie diese Registrierung gemacht? Wer Betrüger sind, Kriminelle, oder? Warum damit aber ich haben eure Zeit klauen. Warum haben sie diese Registrierung gemacht? haben sie ich glauben, doch nicht. Ja? Damit ich eure Zeit klauen kann. Ja. Ja, So funktioniert ja. ja. Sie glauben das, aber bitte ja. machen Sie nicht etwas, das sie nicht vertrauen, okay? Doch weiß okay. ich ja. Okay. Okay. Sie seid Betrüger. Kriminelle Betrüger. Okay. Wir wir verlieren Ihre Zeit mit deiner Betrüger, oder? Ist deine Mutter ja. dolle stolz auf dich, dass du so einen Job machst? Okay. Ja, bitte. Hallo? Ja. Guten Abend, ich heiße Jack. Und ich rufe Sie von automatisiert Handelssystem. Wie geht's Ihnen heute? fast 21 Uhr. Ja, was ist das Problem? Ja, ich bin schon spät, ne? Ich rufe Sie morgen früh in diesem Fall, okay? Nö, nee, da schlafe ich. ich stehe jetzt okay, ich rufe Sie morgen früh. Bis morgen? Nee, morgen früh schlafe ich. Okay, ich rufe Sie noch einmal, damit ich mir sicher, ja? Was? Ich bin noch jetzt am Telefon. Okay, sind ja. Sie bereit jetzt um Ihre Konto aktivieren mit 50 Euro? Was denn für ein Konto? Sie haben ein Investitionskonto, das kann ich Sie. Aha. Aha, sagen Sie mir. Was denn für ein Konto? Möchten Sie Ihre Konto aktivieren oder nicht? Ich weiß ja nicht mal, was für ein Konto. Das ist das Handelskonto mit unserem automatisierten Bitcoin-System und jetzt Sie kann Ihre Konto aktivieren mit das Minimum mit 59 Euro. Ist das in Ordnung für Sie? Wie heißt denn die Seite? Die, heißt, die Seite heißt SwissPro. SwissPro. Genau. Sie kann Geld verdienen mit unserem System. .com oder Punkt was? Punkt.com. SwissPro.com. Mit Double Z. Swiss schreibt man aber mit S. Siegfried, Wilhelm, Ida, ZZ, Paula, Richard, Ich Doppel S und nicht mit Doppel Z. Doppel Z. Ja, müssen Sie ja dazu sagen. Ja. Okay. Aha. Punkt Com. Das ist eine interessante Seite. Genau, das ist unser voll automatisiertes Handelssystem. Und jetzt, wenn Sie Ihr Konto aktivieren, ich gebe Sie 50 Euro in Ihr Handelskonto, damit Sie kann nur zu probieren, das System. Wenn Sie möchten, Sie können immer Ihre Geld auszahlen, Das ist kein Problem. Hm. Probieren Sie das System für eine oder zwei Wochen. Sehen Sie das Result. Und wenn Sie möchten, Sie können alles auszahlen. Ihr Gewinn und Ihre Geld. Okay? Ja, wo haben Sie denn Ihr Impressum auf Ihrer Webseite? Wie bitte? Das Impressum suche ich. Okay, so. Sehen Sie? Login ganz oben rechts. Sehen Sie Login? Ja. Ja, drücken Sie auf Login. Auf Login? Ja, Login. Ich suche das Impressum und nicht den Login. Was suchen Sie? Das Impressum. Impressum? Ja, wo haben wir das? Welche Impressum brauchen Sie? Na, von Ihrer Webseite. Ganz unten. Sie sehen, dass Sie, unsere Firma ist lizenziert bei FSA. Ja? Ja, aber ich suche das Impressum, nicht die Lizenz. Ich suche das Impressum. Warum brauchen Sie dieses Impressum? Na, da guckt man doch immer erstmal hin, wenn man eine seriöse Webseite vor sich hat oder nicht. Natürlich, das ist die seriöse Webseite. Ja, dann zeigen Sie mir mal, wo Ihr Impressum auf Ihrer seriösen Webseite ist. Ganz unten, ganz unten, Sie sehen diese. Ja, wo denn? Ganz unten. Ja, da ist ja nichts mit Impressum. Da kommt ja kein, okay. mal nix, kein Ansprechpartner. Ist ja kein nichts, das ist ja gar nichts. Kein Impressum. Okay, schönen Tag, ich möchte mit Silo heute sprechen. Also, schönen Tag, tschüss. Betrüger. Ja. Na, hallo, guten Tag. Äh, mhm. Ich bin so Ich spreche ich mit Herrn Cory. Ja. Super. Wir haben schon gesprochen, ja, das ist online handlung das ist Finanzmarkt. Sagen Sie mir bitte, äh, haben Sie schon Erfahrung, dass es Finanzmarktungsabteilung mich interessiere? Haben Sie vielleicht irgendwo Geld bezahlt oder Geld investiert? Was ein Ding? Haben Sie vielleicht irgendwo Geld investiert oder Geld bezahlt? Schiffen Sie das an. Wie bitte? Was geht denn Sie das an? Ich habe gesagt, das ist die Abteilung. Wir haben jetzt die Daten, ja. Und ich habe nur diese Frage. Haben Sie irgendwo Geld investiert, Geld gehandelt? Ja, ich habe gefragt, was Sie das angeht. Das ist, äh, wissen Sie was? Das ist zum Beispiel Bitcoin oder Kryptowährungen. Haben Sie schon Erfahrung? Vielleicht. Ja, was geht denn Sie das an? Ich habe das schon gesagt. Ich interessiere nur, haben Sie irgendwo Geld investiert? Ja oder nein? Ja, so, es geht Sie nichts an. Wie bitte? Es geht Sie nichts an. Bitte wollen. Ja, bitte. Hallo, sprich mit Günther. Günther ist der Vorname. So sprechen Sie mich ja nicht an. Wie bitte? Ja, ist mein Vorname. Was möchten Sie denn? Also Sie waren bei uns angemeldet für unser Online-Handelssystem. Noch Interesse dafür? Hä? Was ist denn das für ein plumper Anruf? Wie bitte? Ja, was ist denn das für ein plumper Anruf? Ja, du warst. Bei uns angemeldet, das was, war Nicht du, sie. Ich bin älter. Ja, spielt keine Rolle. Ja und? Sie haben mit den Leuten, die Sie anrufen, mit Respekt umzugehen. Doch, habe ich. Doch hast das keinen Respekt. Was für ein Ding? Kriegen das Sie doch mal ich die Söhne auseinander. Das ist doch kein Deutsch, was Sie davon sich geben. Also, ich bin ein Russe. Was ist dein Problem? Bist du russisch? Ja, du müsstest mal vernünftig Deutsch sprechen können, wenn du hier in Deutschland anrufst. Aha, und du bist rassistisch, okay? Kein Problem. Ja, wenn du der Meinung bist, bitteschön, ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Ja, okay. Liebe Damit. Ciao, ciao. Ja, bitteschön. sprich mit Herr Dringer. Hm. Drei und Drei Sie Dinger. waren also. bei uns angemeldet für unser Online-Handelssystem, noch Interesse dafür. Was für ein Ding? Sie waren bei uns angemeldet für unser Online-System. Handelssystem, noch Interesse dafür? Was dann für ein Online-Handels-Plattform-System? Ja. Noch Interesse dafür? Was? Noch Interesse dafür? Oh, sie nuscheln wahnsinnig. Man versteht sie überhaupt nicht. Doch. Doch? Nö. So, ich ich bin sehr schnell akustisch. Was möchten Sie? Guten Tag. Hallo? Ja. Und guten Tag spreche ich mit Peter Zaböffel? Ja. Zauberfähig. Hallo. Hallo, guten Tag, Herr Zabefecht. Das ist Thorsten am Apparat von dem Bitcoin-System. Prophesieanwalt, ich sehe, dass Sie haben eine Anfrage gemacht über unsere automatische Handelskonto und an der Nutzung um unseres Systems interessiert sind, ja? Nee. Sie haben Ihre Daten in unserer Webseite hinterlassen, nachdem Sie ja. haben ein Video gesehen. haben. Hm? Wann denn das? Sie haben diese für zwei Monate gemacht. Der Grund, warum ich jetzt rufe, ist, weil im Moment gibt es gute Bedingungen auf dem Finanzmarkt, dem wir profitieren können. Deswegen rufen Sie an, weil andere Menschen ja. profitieren können. Ähm, können Sie nur zu fragen, was für Ihre Erwartungen, wenn Sie haben, die Konto eröffnet? Keine Ahnung, ist ja schon zwei Monate her, so wie Sie sagen. Oder Sie möchten diese nur zu ausprobieren und etwas zusätzlich Gewinn zu verdienen? Nö. Jetzt, der Grund, warum ich jetzt trufe, ist, weil im Moment gibt es gute Bedingungen auf dem Finanzmarkt, dem wir profitieren können, und, und, wir ja ja, äh, und wir haben eine, ja, und wir haben Angebot über unsere Kunden, dass sie haben nie gemacht, das System zu testen. Äh, so, normalerweise, wenn sie haben die Konto eröffnet, das Mindestbetrag für die Kontoaktivierung war 300 Euro. Aber jetzt können sie können das System zu testen nur für 50 Euro. Und wir empfehlen ihnen dringend nur mit dem Minimum zu beginnen, so sie können die Ergebnisse selbst zu sehen. Und dann, wenn sie möchten, mehr Geld zu verdienen, sie können mehr zu investieren. Aber das ist nur ihre Wohl. Wa was Sie davon abhält, die Investition voranzutreiben? Was für ein Ding? Was Sie davon abhält, die Investition voranzutreiben? Ich verstehe kein Wort, Sie nuscheln wahnsinnig. Okay, warum haben Sie nicht die Investition getätigt, wenn Sie haben die Konto eröffnet? Ja, hat mir dann wohl bestimmt nicht gefallen, aber es ist ja wie gesagt auch schon zwei Monate her, kann ich ja jetzt nicht mehr wissen. Okay, und was ist Ihre Bedenken, was Sie davon abhält, die Investition voranzutreiben? Das kennen Sie ja nicht, weiß ich ja nicht. Ich glaube, ich verstehe, dass Sie Angst haben, es zu tun, weil es etwas Neues für Sie ist und es ist also, ganz das natürlich. Ist. Warum soll ich denn Angst haben vor Ihnen? Gibt es da irgendwie Grund zu bedenken oder zur Sorge? Ja? Okay, dann warum haben Sie sich registriert? Ja, wie gesagt, habe ich Ihnen ja schon beantwortet. Sie haben nicht geantwortet? Doch. Nein, Sie Doch. haben nur gesagt, dass Sie möchten das nicht. Und meine Frage war, warum haben Sie sich registriert, wenn Sie möchten das nicht? Ja, das habe ich Ihnen bereits beantwortet. Nein. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, was vor zwei Monaten war. Ist ja nur schon eine Weile her, oder nicht? Okay, kein Problem. In diesem Fall, wir werden wir Ihnen später noch einmal anzurufen. Schönen Tag. Und wozu wollen Sie später noch? Hallo? Hallo? Ja? Gustav? Nee. Ich bin Alina von online handel plattform SwissPro. Aha. Schön. Was möchten Sie? Äh, Gustav, Sie haben eingemeldet für automatischen System oder den Finanzmarkt. Mit nee. System. Hallo. Sie haben einen gemeldet. Habe ich doch jetzt gerade verneint. Dein Name Gustav Kot, ja? Herr Kot. Und das heißt Ihr Name. Bitte? Das heißt Gut. Ihr Name und Herr Kot. Und nicht deine Name und auch nicht Gustav. Das heißt Herr Kot und Ihr. Oder Sie. Ja? Hallo? Ja. Uh, guten Tag, ich grüße Sie. Hier ist Paulina von Iron Effects. Wie geht es Ihnen? Möchten Sie das wissen? Ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Registrierung bei uns für den Online Trading. Was denn für eine Registrierung? Uh, Sie haben sich registriert uh, auf unserer Plattform am 3. Uh, November. Ja, aber da habe ich jetzt es keine Zeit, um, Zeit für, also um 16 Uhr. Bitte? Um 16 Uhr können Sie anrufen. Okay, können wir nur für eine, ganz kurz bestätigen, nur Ihre E-Mail-Adresse? Ne, um 16 Uhr habe ich Zeit. Alles klar, so, ich werde Sie dann um 16 kontaktieren. Aber Sie erinnern sich über diese Registrierung, ja? Ja. Hallo. Ja, was denn? Hi, am I speaking with Gerald? Hello. Yes, good morning, Mr. Leon. Uh, Mr. Leon, I am calling you from East Brick West. Can you hear me? It's a loud voice. Okay, uh, Mr. Leon, my name is Asher, and I am calling you from East Brick West. If you remember, you made a count with us uh, one week ago regarding the cryptocurrency you remember that? Also Sie brauchen da dringend mal irgendwelche Schallschutzwände mit den Mitarbeitern. Leon, can you... Can you ja, aber das ist viel zu laut. Das muss da irgendwie mal anders regeln für jeden Mitarbeiter. Yeah. Immer oder so. Ja, uh, Leon, can you speak angle? Ja, also, yes. wollen wir heute nicht. Okay, Mr. Leon, can you look at your email? Your Gmail? Das kann sie kaum verstehen, weil das ist einfach ganz schlechte Qualität, Die Mitarbeiter sind viel zu laut, fangen ja alle rum im Hintergrund. Mr. Leon, can you understand Warum sollte ich denn Englisch sprechen? Wir sind doch in Deutschland. Ich du auch in Deutschland an. also So you don't speak English? Du rufst hier in Deutschland an, da wird hier Deutsch gesprochen und nicht irgendeine, irgendeine, irgendeine Karelaten-Sprache. Deswegen ist nicht. Wir sind hier in Deutschland, hier wird Deutsch gesprochen. Ich E Was? E Was ist damit? E-mail, Leon. Dot, ja, wollen Sie mir nicht erstmal erklären, wer Sie sind? Oder vielleicht wollen Sie vielleicht nicht erstmal für eine angenehme Trieb atmosphäre sorgen, weil das Video so nicht? Do you have anyone wie gesagt, sorgen Sie doch erstmal für das. Eine... Ja. Ah. Sehr ja schön. Einen wunderschönen guten Tag, mit wem spreche ich denn da bitte? Hallo, ich möchte mit Herr sprechen. Mit Herrscher. Ja. Ja, und wer sind Sie? Mein Name ist Benjamin. Ich rufe Sie aus dem automatischen Handelssystem an. Wie geht es Ihnen heute? Möchten Sie mir nicht Ihren äh, Nachnamen verraten, Herr Benjamin? Nam-Nam? Ihren Nachnamen. Ah, mein Nachnamen. Ja. Bell. Benjamin Bell. Aha. So, und ich von rufe Sie. An, Herr Bell. Können Sie das nochmal sagen? Von, von welcher Firma rufen Sie denn an, Herr Bell? Ich rufe Sie von Millennium One. Und okay. ich rufe Sie an, weil Sie in der Vergangenheit Interesse gezeigt haben, zu handeln und Geld zu verdienen. Korrekt? Ich kann mich aber doch nicht an Sie erinnern. Okay, in diesem Fall lassen Sie mich Ihnen kurz erklären, wie das funktioniert und dann können Sie selbst entscheiden, ob das etwas für Sie ist oder nicht. Okay. Ich würde jetzt erstmal interessieren, wo Sie meine Daten herhaben. Ich kann mir vorstellen, wann Sie in der Vergangenheit äh, das, ja, um eure Vortrag Daten, wann Sie in der Vergangenheit. Wo haben, Sie denn die, wo haben Sie denn die Daten her? Nicht vorstellen, das müssen Sie ja wissen. Ja, ich ja. Äh, weiß das nicht genau. Und ich probiere aber. zu erklären. Es könnte sein, wenn Sie in der Vergangenheit also die Terrasse gezeigt geht, haben Herr Bell, und nicht, jetzt hören Sie mal auf, Herr Bell, es geht nicht darum, was sein könnte. Sie sind dazu gesetzlich verpflichtet, wenn Sie in Deutschland jemanden anrufen, ganz genau, exakt zu wissen, wo diese Anruferlaubnis herkommt. Sie können ja nicht einfach die Leute anrufen. Das ist ja verboten hier in Deutschland. Mhm. Verboten, sagen Sie. Das ist verboten, einfach so anzurufen, richtig. Das, das denke ich Arbeiten nicht. Ja, ich, bin, ich bin, äh, nein, das denke ich nicht. Und ich denke, wir verschwinden noch unsere Zeit hier. Ja so, irgendwo und schönen. Schicksal Ciao. Und gucken Sie, das zeigen hey, das war's leider schon mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Wenn du magst, dann schau auch gerne in der nächsten Woche wieder vorbei.